Warte, warte, warte, Meo stop, warte. Nee, warte. Warte. No nope. Warte Warte Warte Warte Zu mir! Zu mir! So ist es schon. Hoi Marco. Hoi. Wie geht's? Gut, gut. Stopp, stopp und warte. Nein, Kollege. Moment, warte. Stopp und warte. Super, super. Warte. Ja. Ja, und Autounter 5. Äh, äh Alter, ja. Nein. <lacht> äh Deutschland Keine Ahnung. Ich glaube, <lacht> <lacht> ja. Tschüss. Nein, nein. Nein. Nein. no. Nein. ist Nein. Jetzt ist sechs, sieben Minuten okay. unten. Ja, Jetzt können wir mal eine Bremse machen. Ja, stopp! <lacht> ich übertrieben. Der, <lacht> so oder sich die Foto verletzt Ja, Ja, sollte aber nicht so wild rumreinen. Ja, Glasscherbe oder was war es? Ich vermute es. Ja, es ist ein mega tiefes Loch und es verheilt nicht und es ist oben ich sage immer, wenn der nächste, den ich sehe, die eine Glasflasche am Wochenende zerschlägt, probiere ich, wie lange das das kann. Warte. So ein kleiner. Komm. No, no, das ist ein No. Mäo, no. So Mehr. Ich bin zirklier alter. Mehr. food. Fuß. Hallo. Hallo. Komm. Also Hallo. haben wir Nicht <lacht> oh. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Minuten, noch Minuten eben. Hallo. Hallo. gerne spielen. <lacht> okay. Okay. Okay. No. No, mail. Meo. Oh, huh? Meo. Meo. <tops> Ew. No. Mio? No. No. Zu mir! Zu mir! Zu mir! 20 Grad haben wir Hey, hey, hey, ja, ja, doch hey, ja, fertig! Hey! Das macht Ich, ich soll es ihm nur sagen. Ja, ja das macht nichts. Das hat ja Zeit. Ja, ja. Das so. Ja, und er muss lernen wir jetzt, Er muss lernen, dass die einen genug haben, spielen. Also, ja, das muss Aber das ist gut, wenn sie ihm die Meinung sagen. Ja. Was dir nun nicht alles lokal Ich brauche Ich, der <lacht> ich gar nicht. Da kann ein 60kg hund kommen. Da du, bis er mit halb und dann markieren. <lacht> Ade. Ade. Warte und sitz, sitz und warte. Jetzt einer warte Nein nein Red nur mal weg der Jogger Red nur mal müssen warten weg der Jogger Ja das Ist so schön fein ist so schön Zu mir, zu mir, zu mir, warte und sitze und warte. Schön, Warten. Warte, warte. Stopp und warte, warte. Cool. Oh. Meo no. Stop. Stop. Meo. Stop. So ist isn't that. Hey, stop und wart. Sitz und warte, Sitz und warte. No. Hoi. Hoi hebt sie. Hm? hm? Ja, ja. Achtung, Achtung, der Großhund. Der Schiss von dir. Kann ich so ein Jazz. So... Стат. Meo? Meo? Hey -o. No Meo! Meo! Zu mir! Meo! Zu mir! Meo! Zu mir! Zu mir! Stopp! Warte! Warte! Stopp und warte! Stopp und warte! Warte. Stopp und warte. Zu mir. Zu mir. Zu mir. Schön zu mir. Witz und Warte. Warte. Was heißt noch? Zu mir. Zu mir. Zu mir. Schön zu mir. Zu mir, zu mir, schön zu mir. Meo, zu mir. Zu mir. und war.